Vier. und ähm, da vielleicht ähm, er hatte es versucht vielleicht nicht konsequent das ganze genug er musste bis zum ende er musste bis zum ende deutlich vorne dran sein ja und wenn man einfach dann so auf der bremse dran kommt dann wird schwierig schade olivier Philippards. q Channel am ende 9 damit haben wir die das erste drittel damit passiert wir haben Drei damit ähm, Strafpunkt frei geblieben. Schauen jetzt auf Julian Epayard, der gerade den Anfangsprüfungen hier beim Global Jumping in Berlin den Stempel aufgedrückt. Ähm, mit der Quality Landwise doch damit. Ähm, Quiletta. Vier. Vier. Er macht das Ganze, aber er hat ihn richtig angesetzt. Er hat ähm, diese vier, aber ganz, ganz früh, ganz, ganz früh nimmt er diesen ersten, er ersten Ochser mit richtig Schwung dann ganz einfach diesen Fluss weitergenommen. Und dann merkt man auf einmal, ja, dann geht das am Ende auch ähm, mit den Vieren. Gut, zuvor gab es leider schon die Fehler hier in der dreifachen Kombination und ähm, damit erzielte er dann am Ende die acht Punkte. Julien, Epaillard. Aber diese letzte Linie, das war schon gerade für diejenigen, die ein enorm, eine enorm große Übersetzung haben, bevor die sich da am Ende Abbrechen. dann vielleicht doch die Überlegung, frühzeitig diese vier anzusetzen und... Ähm